Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast. Heute mit einer Folge zur Frage, wie kann ich optimal Projekte priorisieren mit COD3? Sie haben eine Entwicklungsabteilung und viele tolle Projektideen. Sie haben verstanden, dass wenn Sie alles gleichzeitig machen wollen, Sie alles verspätet bekommen. Also wollen Sie priorisieren. Die Projekte in der sinnvollsten Reihenfolge abarbeiten. Der Controller zeigt den Return on Invest, so hat er es gelernt, Geld ist knapp, also muss das Beste draus gemacht werden. Der Werksleiter schreit nach den Produkten, die hier am Standort gefertigt waren. Klar, er will sein Overhead schön auf dem Volumen verteilen. Seine Zahlen sehen am besten aus, wenn er weder überlastet ist, noch unterausgelastet ist, sondern genau das verkauft wird, was er fertigen kann und dabei die Umlagen sich auf viele Aufträge verteilen. Der Vertrieb will die Produkte, die sich am besten verkaufen, so lässt sich am meisten AE er reinholen von Aufträgen leben sie doch. Oder er schreit nach Entwicklung, damit der Wettbewerbsnachteil ausgeglichen wird, den sie bei einem Produkt haben. Er würde gerne wieder das versprochene Volumen liefern, aber bei der Konkurrenzlage keine Chance. Das Marketing will jetzt endlich die Big Data Komponente umgesetzt haben, damit sie damit auf die Messe gehen können. Sie wollen noch ein modernes Image, oder nicht? Und sie als Leitung sitzen dazwischen und wollen Strukturen diese Unruhe bringen. Aus der Kakophonie der Anforderung, ein schlüssiges Konzept machen. Hat nicht das Produktmanagement eine Entscheidungsvorlage gemacht? Und während Sie diese noch suchen, kommt ein frecher, kleiner Gedanken hoch. Keiner Ihrer Leute hat vom Kunden her argumentiert. Keiner hat über seine Silogrenzen hinausgedacht und keiner hat die Punkte der anderen aufgenommen, geschweige denn deren Sprache gesprochen. Sie können sich jetzt für einen entscheiden, aber dann verärgern Sie n -1 andere. Es steht Ihnen zu, diese Entscheidung zu fällen, aber warum sollten eigentlich Sie das machen? Ist das nicht eine Sachentscheidung oder zumindest eine, die sich sachlich vorbereiten lässt, auch wenn noch etwas Unsicherheit bleibt? Wo ist denn die Entscheidungsvorlage vom Produktmanager? Sie hätten gerne eine Liste der Projekte in einer Reihenfolge, erstens, zweitens, drittens und wenn wir können, viertens, mit Zahlen, Daten, Fakten, Argumenten, und einem sinnvollen Vergleich. Kurz, eine Entscheidungsvorlage mit einem Vorschlag und unterstützenden Argumenten. Haben Sie dies so oder ähnlich schon mal erlebt? Dann ist diese Episode für Sie, denn ich möchte Ihnen einen Weg herausweisen. Aber zuerst noch mal einen Schritt zurück. Was wollen Sie eigentlich erreichen? Sie haben begrenzte Möglichkeiten. Eine existierende Entwicklungsabteilung, eine bestimmte Gruppengröße der Konstruktion, eine bestehende Prüfstandsinfrastruktur, ein bestimmtes Budget, das Sie sich leisten können, Kundenbedürfnisse und eine gewisse Ahnung, wo die Märkte hingehen. Kurz, Sie haben jede Menge Randbedingungen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Sie wollen ein erfolgreiches Unternehmen führen. Erfolgreich kann vieles bedeuten, die Sinnfrage beantwortet jeder unterschiedlich, aber alle Sinnfragen ist eins gemeinsam, Sie werden Ihr Ziel nur erreichen, wenn Sie die Möglichkeiten dazu haben. Dazu brauchen Sie Geld. Geld ist ein Potenzial, ein Rohstoff, den Sie einsetzen können, um die Ziele zu erreichen. Um es frei für Ihre Ziele einsetzen zu können, muss es frei sein, übrig, nachdem alle Kosten abgezogen worden sind. Kurz Gewinn also. Beantworten Sie sich Ihre Sinnfrage, wie Sie wollen. Der Weg dahin führt über Gewinn. Dabei müssen Sie Gewinn nicht notwendigerweise herausziehen. Sie können ihn auch reinvestieren oder bestimmte Dienstleistungen dadurch subventionieren, weil Sie etwas zurückgeben möchten. Sie wollen schnell auf den Markt. Das Rad dreht sich schneller, die Konkurrenz ist schneller, es kommt Konkurrenz aus Technologien, die sich viel schneller entwickeln. Ja, früher wurden Maschinen mit spannenden Getrieben gebaut und konnten genau eine Bewegung durchführen. Heute läuft das alles in Software. Andere Bewegung vom Roboter, neue Software. Andere Hubkurve an der Presse, Parameter einstellen. Andere Belüftungsstrategie, Software ändern. Diese anderen Technologien kommen in ihren Markt und verändern das Tempo. Nicht selten wird dabei die Zeitskala um den Faktor 10 oder 100 verkürzt. Etwas, was früher vier Monate gedauert hat, 100 Tage, weil es konstruiert, gebaut, verschifft, verzollt, eingebaut und in Betrieb genommen werden musste, wird jetzt als Softwareänderung über Nacht eingespielt. Hier halten Sie nur mit, wenn Sie ähnlich agil werden. Wenn Sie ein Projektmanagement haben, das nicht versucht zu erraten, wie die Welt in fünf Jahren aussieht und dann die Firma darauf verwettet und ein paar wenige große Projekte mit langer Laufzeit macht, sondern kurze Projekte, schnelle Reaktionsfähigkeiten ermöglicht. Sie fühlen sich zunehmend unwohl damit, die Priorisierung als Verhandlungsergebnis zu sehen. Jeder bringt seine Vorschläge, Ideen, Forderungen, Taktiken mit und am Ende hat sich durchgesetzt, wer am meisten und am lautesten geredet hat, die schlagfertigsten Antworten parat hatte, um die Kollegen am Durchsetzen ihrer Punkte zu hindern. Warum soll ein für die Firma besseres Ergebnis herauskommen? wenn ein extrovertierter Vertriebler einen introvertierten Controller unter den Tisch quatscht. Sie wollen eine sachliche Entscheidungsbasis, eine, die schon auch mal überstimmt werden kann, wenn der Bauch gar in eine andere Richtung zeigt, aber eine Basis, die hilft, die Interessen aller auf einem Maßstab abzubilden und hinterher auch hilft, der ganzen Firma zu erklären, warum die Entscheidung denn so gefallen ist. Denn nur wenn Sie es schaffen, die Priorisierung der Führungsebene und dem Rest des Hauses zu verkaufen, haben Sie die Chance, dass sich die Leute danach richten. Die Priorisierung für ihre Entscheidung nutzen und dadurch auch nicht nur im gleichen Strang ziehen, sondern auch am gleichen Ende. Kurz, eine Priorisierung, die von Hause aufgegriffen wird, führt dazu, dass alle in die gleiche Richtung marschieren und sie die Energie in die Erreichung der Ziele und nicht in interne Querelen stecken. Sie brauchen eine Methode, die diese Kriterien erfüllt. Eine Methode, die Sie weitergeben können, damit das Team arbeiten kann. Und mit einer schlüssigen Entscheidungsvorlage zurückkommt. Damit Sie eine Entscheidungsvorlage bekommen, die Sie aufnehmen können und verabschieden können. Sie geben die Methode vor und behalten die Kontrolle. Ihr Team bereitet die Daten auf. Und Sie kommen mit einer einheitlichen, vermittelbaren Priorisierung aus dem ersten Meeting. Klingt gut? Hier ist mein Vorschlag. Und ich will Ihnen auch erläutern, warum ich so denke. Mein Vorschlag ist zu priorisieren nach Cost of Delay divided by Duration. Cost of Delay divided by Duration heißt in der Literatur auch COD3. Sie nehmen den Cost of Delay eines Projekts, also den entgangenen Gewinn, wenn sich dieses Projekt verzögert. Wie das geschieht, dazu habe ich schon eine Episode gemacht. Das Beispiel war damals ein Cost of Delay von 100.000 Euro pro Woche. Ferner schauen Sie sich an, wie lange Ihre Engpassressource von diesem Projekt belegt wird. Also, wie sehr Sie andere Projekte verschieben, wenn Sie dieses Projekt vorziehen. Der Engpass ist die Ressource, die für Ihr System durchsetzbestimmt ist. Man kann sie systematisch sichtbar machen mit Kanban-Boards und Cumulative-Flow-Diagrammen, aber sie sind meist auch intuitiv zugänglich und sichtbar, Daran, dass hier die meisten Projektverzögerungen und Konflikte auftauchen. Das kann eine Konstruktion sein, das kann ein Prüfstand sein, eine Qualitätssicherung, die mit der Erstbemusterung nicht hinterherkommt, oder andere Abteilungen oder einzelne Spezialisten. Meist reden wir hier von teuren Spezialisten, die aber dringend gebraucht werden. Wenn Sie zum Beispiel 30 Konstrukteure haben und für ein Projekt 300 Teile a 30 Stunden Aufwand konstruieren müssen, dann binden Sie 300 Mann Wochen Konstruktion. Und bei 30 Konstrukteuren blockieren Sie damit die Konstruktion für andere Aufgaben für 10 Wochen. Kurz wenn Sie dieses Projekt machen, schieben Sie alle anderen Projekte 10 Wochen nach hinten, verglichen mit dem Fall, das Projekt nicht zu machen oder nach allen anderen zu machen. Aus diesen beiden Zahlen bilden Sie jetzt den Quotient, also 100.000 Euro pro Woche durch 10 Wochen. Die Einheit ist Euro pro Woche im Quadrat, eine Einheit, mit der man zwar abstrakt arbeiten kann, die aber erstmal nicht unmittelbar zugänglich ist. Es geht einfach nur darum, den Nutzen eines Projekts mit dem Aufwand ins Verhältnis zu setzen. Der Begriff Cost of Delay kommt von dem Begriff Opportunitätskosten und Opportunitätskosten sind entgangene Gewinne, wenn Sie ein Projekt verschieben bzw. Gewinne, die Sie erwirtschaften würden, wenn Sie das Projekt jetzt machen. Es geht also, obwohl im Namen Cost drin ist, um Gewinnsteigerung. Und der Delay ist die Zeit, die eine engpass durch dieses Projekt blockiert ist. Also letztendlich ein Maß für den Preis, den wir zahlen, um das Projekt durchzusetzen. Denn während Ihre Engpassressource blockiert ist, läuft auf diese Engpassressource nichts anderes. Ich habe diverse Episoden zu Warteschlangen und Priorisierung gemacht, in denen ich hier auf die Details eingehe. Also haben wir hier einfach nur ein bestimmtes Maß für den Nutzen, Gewinnsteigerung, die mir nicht entgehen soll, durch einen Aufwand. Engpass-Ressource, die ich unwiederbringlich in dieses Projekt investiere und für nichts anderes heranziehen kann. Nutzen durch Aufwand. Soweit so einfach und soweit auch bekannt. Kleiner Exkurs für Ingenieure. Erinnern Sie sich an Kinematik? Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung? Was waren denn da die Einheiten dran? Welche Dimensionen hatten Sie da? Das waren Meter, also Länge für den Weg, Meter pro Sekunde für die Geschwindigkeit, also Länge durch Zeit, und Länge durch Zeit zum Quadrat, also Meter pro Sekunde Quadrat, war die Einheit der Beschleunigung. Und was sind also Euro pro Woche im Quadrat? Euro ist die Einheit vom Gewinn. Euro pro Woche ist die Einheit des Gewinnwachstums. Und Euro pro Woche im Quadrat ist die Einheit für die Gewinnbeschleunigung. Die Entwicklungsabteilung hier ist also nichts anderes als das Gaspedal Ihres Unternehmens. Und unsere Priorisierung zielt auf nichts anderes, als die maximale Beschleunigung für Ihren Gewinn zu erreichen. Und dazu suchen wir uns einfach die Projekte aus, die den größten Beschleunigungswert aufweisen. Das ist auch der Moment, nochmal an Alois Gellweiler zu verweisen, der sein vierstufiges Modell hatte, dass die Entwicklung die zukünftige Marktposition beeinflusst, die dann später aktuelle Marktposition wird. Die aktuelle Marktposition, also Marktanteil, Marktführerschaft, beeinflusst den Gewinn und der wiederum wirkt sich auf den Cash aus. Und Cash bestimmt letztendlich über Leben und Tod, also Insolvenz einer Unternehmung. Hier schließt sich also wieder der Bogen zur Episode Werte schaffen in der Entwicklung, mit der ich damals meinen Podcast angefangen habe. Ich will nicht über klassisches Multiprojektmanagement lästern. Nur wer sich damit im Detail auseinandergesetzt hat, weiß noch, wie kompliziert es ist, die verschiedenen Abhängigkeiten abzubilden und wie überraschend die Kaskade von Änderungen, die in einem Projekt gestartet sind, dann durch die anderen schwappen. Nicht selten kamen dabei große Veränderungen in den Zeitplänen heraus, die komplex und unberechenbar waren, sodass sich dann noch keiner mehr dafür verantwortlich zeigen wollte. COD3 ist eine sehr einfache Methode, deren ganz großer Vorteil auch darin besteht, dass die Kennzahl, nach der sortiert wird, für ein Projekt berechnet werden kann, ohne dass die Abhängigkeiten zu anderen Projekten bestehen. Das sorgt für ruhigere Ergebnisse, weil sich die Kennzahl nur ändert, wenn sich an meinem Projekt etwas ändert. Und das wiederum führt dazu, dass sich die Mitarbeiter auch mit den Ergebnissen des Projektes identifizieren und bereit sind, sich daran messen zu lassen. Wie gehen Sie also vor, COD3 bei Ihnen zu implementieren? Für jedes Projekt haben Sie eine Projektergebniskalkulation, also eine Rechnung, wie das Projekt sich auf Ihr Ergebnis auswirken wird. Welche Aufwände haben Sie? In welcher Höhe und wann? Welche Auswirkungen hat das Projekt? Stückzahlen, Marge, AE, Umsatzkosten und letztendlich Gewinn? Dies ist die Grundlage für Ihren Szenariovergleich. Vergleichen Sie die Gewinn für ein pünktliches Projekt mit einem verspäteten Projekt. Sehen Sie dabei die direkten Kosten: Prüfstand länger benutzt, Mitarbeiter länger im Projekt gebunden. Machen Sie sich aber vor allem auch Gedanken darüber, wie das Projektergebnis im Markt beeinflusst wird. Wenn Sie später fertig werden, Verlieren Sie dann Verkäufe? Fast sicher. Kann es sein, dass Sie Probleme haben werden, den angenommenen Marktanteil zu realisieren? Gerade wenn eine neue Nische besetzt werden soll, kann ein verspäteter Markteintritt zu empfindlich kleineren Marktanteilen führen. Sind Sie in einem kurzlebigen Markt? Wie lange lässt sich das Produkt überhaupt verkaufen? Regulatorische Einflüsse, aber auch aus Moden heraus. Das kann Ihre Projektergebnisrechnung empfindlich beeinflussen. Jetzt? Kennen Sie den Cost of Delay, jetzt brauchen Sie noch den Teiler. Was ist Ihr Engpass? Was ist die knappe Ressource, die bestimmt, wie viele Projekte Sie im Jahr schaffen? Controller, Geschäftsführer und andere kaufmännisch denkende Menschen sagen häufig Geld. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden doppelt so viel Geld bereitstellen. Würden Sie dann doppelt so viel Ergebnis sehen? Heben Sie mal die Hand, wenn Sie glauben, dass Geld die wahre Knappheit ist. Es sind meistens andere Dinge. Ich reite hier nicht umsonst im Podcast so viel auf Beispielen herum, die davon ausgehen, dass die Konstruktion der Engpass ist. Gerade in gewachsenen Betrieben, wo früher am Reißbrett gearbeitet wurde, wird schnell vergessen, dass durch die Einführung von CAD nicht nur eine Beschleunigung der Konstruktionsarbeit stattgefunden hat, sondern auch sehr viele Aufgaben in der Konstruktion gelandet sind. Ein Gussteil als Beispiel wurde früher gezeichnet und der Formenbauer musste an unzähligen Stellen noch Details in die Zeichnung hereininterpretieren. Das war okay, das war die Arbeitsteilung und die hat funktioniert. Eine 3D-Konstruktion muss aber alle Details vorgeben, ein Formenbauer der Lücken füllt gibt es nicht mehr, die Fräse, die die Form aus dem vollen fräst, nimmt nur Daten aus der Konstruktion. Garbage in, Garbage out. Der Konstrukteur hat heute also mehr zu tun als früher. Das gleiche gibt es bei Stammdaten, Lieferanten und so weiter. An vielen Stellen macht die Konstruktion heute mehr Wertschöpfungstiefe als früher. Natürlich können Sie externe einsetzen, aber wie viele? Wenn Sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, sind Sie nicht irgendwer, sondern erster, zweiter oder dritter in Ihrem Markt. Sie können etwas besonders gut, das Sie heraushebt. Und da soll ein allgemeiner Konstruktionsdienstleister gleichwertige Arbeit machen können? Das funktioniert im Excel-Sheet des Controllers, aber nicht in der Kernkompetenz des Unternehmens. Davon unbenommen ist natürlich die Möglichkeit, unspezifische Arbeiten abzugeben. Das kann manchmal ganz gut klappen. Dieser Engpass begrenzt also den Durchsatz für alle. Ich kann noch so viele Einkäufer haben, wenn die Konstruktion nicht nachkommt, dreht die Einkäufer halt Däumchen. Der Durchsatz wird im Engpass bestimmt und Prozessverbesserungen sind auch nur im Engpass relevant für den Durchsatz. Der Engpass kann auch in den Prüfständen liegen, teure Investitionsgüter, die man nicht eben mal baut. Schauen Sie genau auf Ihren Fall und lassen Sie sich gegebenenfalls helfen. Jetzt schauen Sie in den Projektplan und bewerten Sie den Aufwand im Engpass. Der Aufwand geteilt durch Ihre Kapazität im Engpass ist die Zeit, die Sie den Engpass für dieses Projekt monopolisieren. Die Zeit also, die andere Projekte warten müssen. Diese zwei Zahlen teilen Sie durcheinander und erhalten COD3. Das Schöne ist, noch haben Sie nur innerhalb des Projekts gearbeitet, keine Abhängigkeit der Projekte untereinander und diesen Schritt können Sie also von jedem Projekt einfordern, noch bevor eine Entscheidung fällt darüber, ob Sie es tun oder nicht tun. Es gehört für Sie ab jetzt einfach zur Wirtschaftlichkeitsrechnung dazu. Diese Kennzahl funktioniert am besten, wenn es einen konkreten, berechenbaren Nutzen gibt. Machen wir uns nichts vor, Technologieprojekte, Vorausentwicklung, strategische Themen, ganz neue Geschäftsfelder sind hierdurch schlechter zu erfassen als konkrete Produktentwicklung für bekannte Märkte mit bekannten oder gar bestehenden Kunden. Ihnen wird die Führungsaufgabe durch diese Priorisierung also nicht vollständig abgenommen. Und mit diesen Zahlen gehen Sie dann in den Vergleich. Und dann sehe ich das ganz nüchtern. Wer schnell fahren will, muss gut beschleunigen. Nehmen Sie also die Projekte, die Ihren Gewinn am meisten beschleunigen, nach vorne und machen Sie die anderen später. Jetzt wird es etwas Geschrei geben, weil die Reihenfolge der Projekte nach COD3 wahrscheinlich anders aussieht, als sich das Vertrieb oder Produktion gewünscht haben. Das ist aber auch in Ordnung. Sie priorisieren jetzt ja nicht mehr nach Partikularinteressen der Silos, sondern nach dem Gesamtwohl der Firma. Gewinn. Und Gewinn können Sie dann reinvestieren und das Rad schneller drehen lassen oder anderweitig verwenden, so wie Sie sich Ihre Sinnfrage beantwortet haben. Jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt und ich will ja auch, dass Sie sich freuen, die Episode ganz angehört zu haben. Wenn jetzt jemand unzufrieden ist mit der Platzierung auf der Rangliste, kann er oder sie sich bemühen, das Projekt so zuzuschneiden, dass es attraktiver wird. Erinnern Sie sich an diesen einen Mitschüler, der nach jeder Klausur zum Lehrer hingegangen ist, um die Note nachzuverhandeln? Ich musste immer feixen, wenn der Lehrer geantwortet hat, es gibt einen ganz einfachen Weg, die Note zu verbessern. Du setzt dich hin, lernst die Vokabeln, nächstes Mal machst du weniger Fehler und schwuppdiwupp ist deine Note besser. Hier ist es genauso. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder hat es in der Hand, ein Projekt attraktiver zu machen. Nehmen wir an, Pareto hatte recht. Und es geht hier nicht um die absoluten Zahlen, sondern um das Prinzip, dass Aufwand und Ergebnis meist sehr ungleich verteilt sind. Denn lassen sich in jedem Projekt die 20% Aufwand finden, die für 80% des Ergebnisses verantwortlich sind. Das ist aber viermal so viel Nutzen pro Aufwand wie die ursprüngliche Projektdefinition. Schauen Sie sich Ihre Projekte an. Dann machen wir das noch und das gleich mit. Und wir haben schon so lange nichts Neues mehr gemacht. Das muss der große Wurf werden. Viele Projektentwürfe haben eine fette Speckschicht angesammelt. Schneiden Sie die rigoros ab. Laden Sie die Projekte zum Wettbewerb ein. Laden Sie zum Manipulieren der Rangliste ein. Wer sein Fett so abgeschnitten bekommt, dass pure Wertschöpfung übrig bleibt, der hat es dann auch verdient, als erstes bedient zu werden. Das hat drei Effekte. Erstens werden dadurch die Projekte kleiner, kürzer und sie sparen sich überflüssigen Aufwand und verringern dadurch die Zeit am Flaschenhals. Kürzere Projekte aber machen sie agiler und sie können mehr Innovationen pro Jahr auf den Markt bringen. Zweitens ist der Wettbewerb ein gesunder, weil die Projekte besser werden. Es geht nicht darum, wer am meisten schreit oder wer am besten erzählt, sondern darum, welches Projekt am meisten Werte schafft. Bist du unzufrieden? Dann verbessere dein Projekt. Und drittens setzt diese Methode Kreativität frei. Ein kleines Beispiel. Der Einkauf hat eine Reihe von Kostenreduktionsthemen, die nicht abgearbeitet werden, weil sie nicht auf der gleichen Liste stehen wie die Entwicklungsprojekte. Sie sind nicht so sexy. Aber es kann durchaus sein, dass diese Themen sehr attraktiv sein können, weil sie große Einsparungen bringen für verhältnismäßig wenig Konstruktionsaufwand. Aufwand, den aber auch ein Lieferant übernehmen könnte, wenn er ins Geschäft kommen will. Der Engpass ist die Konstruktion in der eigenen Firma, nicht Konstruktionsaufwand allgemein. Dadurch lassen sich solche Ideen schnell mal um den Faktor 10 oder vielleicht sogar mehr in der Bewertung verbessern. Sie merken also, ich will Ihnen die Methode wärmsten ans Herz legen. Wer mehr darüber lesen will, kann bei Donald Reinertsen The Principles of Product Development Flow fündig werden. Ein Link ist in den Shownotes und das Buch ist richtig Gold wert für Menschen, die sich mit der wirtschaftlichen Seite der Projektentwicklung beschäftigen. Es ist auch das Buch, das ich am meisten verschenkt habe, das ich am meisten Menschen ans Herz gelesen habe, um ihre Arbeit zu verbessern. Nächste Woche gehe ich nochmal spezifisch auf Time to Market ein. Ich will diskutieren, warum kurze Entwicklungszeiten überproportional wertvoll sind und ich freue mich darauf, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne...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 Bis zum nächsten Mal, Ihr Florian Kuhnke.